Ja, wie sieht sowas aus? Das habe ich hier in der Praxis mal mitgebracht. Sie sehen hier auf der rechten so eine Vortragsaufzeichnung von mir zum Thema videobasierten Lernen. Und auf der linken Seite sehen Sie im Prinzip viele, viele Kommentare von, der, von den Studierenden, die über dieses Video diskutiert haben. Das heißt, Sie sehen in der linken Spalte alles, was jemand geschrieben hat, inklusive jeweiligen Antworten darauf und sind in der Lage selber auch, Notizen zu machen. In diesem Beispiel hier sind Sie in der Lage, Notizen für die Diskussionen zu machen, auf der einen Seite, aber auch Notizen, die nur für Sie selber sichtbar sind, sodass Sie im Prinzip für sich auch selber eine Ergebnissicherung von dem Video erarbeiten können. Ja. Hier mal ein anderes Tool mitgebracht was ein bisschen schicker in der Ausführung ist. Wir sehen hier rechts einen Kommentar von Daniel Erzold. Der sagt, jetzt geht es um Unterrichtskommunikation von Lehramtsanwärtern. Er sagt, hier äußerst du, ich hoffe, dass wir eine schöne Zeit gemeinsam haben. Sie wirkt auf mich unsicher und so, als hättest du mit einer anderen Kasse bereits schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist also ein Feedback für den Lehrenden, der hier vorne gerade am unterwegs ist und ja, dieser Gabel kommentiert im Prinzip hier an der Stelle nochmal zu einer anderen Mutation. Die Kommentare werden hier auf der Zeitliste angezeigt und das heißt, da wo ein roter Punkt hier ist, da ist ein Kommentar und auch hier vor ein gelber Punkt ist ein Kommentar. Das heißt, ich sehe nicht nur auf der rechten Seite die Kommentare. Man kann sie direkt auch anspringen, das Video springt dann gleich zur passenden Stelle, sondern ich sehe auch über das Video hinweg, wo sich die unterschiedlichen Kommentare verteilen. Und ja, in der Tat, Sie haben es wahrscheinlich schon gesehen, es sind auch im Videografische Hervorhebungen möglich, in denen man auf bestimmte Aspekte zeigen kann. Also über eine reine Textannotation kann man hier auch noch symbolisch unterwegs sein. Tja, auch hier nochmal ein Beispiel, das was ich Ihnen hier besonders zeigen möchte, ist so etwas wie eine Ampel und das ist so die Idee, die dahinter steht, ich mache die Kommentare und bewerte sie gleich und sage Rot, das gefällt uns nicht, Gelb weiß ich nicht genau, was ich davon halten soll und grün, an dieser Stelle ist etwas, was besonders gut und besonders schön gewesen ist und damit sieht man natürlich auch relativ schnell, wo sind die spannenden Stellen. Um das nicht hier nur theoretisch an den Bildern zu zeigen, habe ich einmal hier das mitgebracht und möchte Ihnen das kurz zeigen. Und hier ist ein Video, das starten wir jetzt einfach mal. Lass doch auf das Prinzip hier langsam weg und wenn ich jetzt einen Kommentar machen will, dann gehe ich einfach hier drauf, mache Kommentar verfassen schreibe etwas, was, was ich gerade für wichtig finde und ja, habe jetzt im Prinzip die Möglichkeit, hier auch so, zum Beispiel so ein Pfeil einzufügen, weil mir vielleicht dieses, dieses Objekt hier besonders wichtig erscheint und auch hier gerade schon vorgestellt, dieser Ampel und diesmal setze ich das auf grün kann ich benutzen, muss ich nicht, und sobald ich auf Speichern drücke, ist dieser Kommentar da und kann, wird im Prinzip in dieser Kommentarübersicht angezeigt und kann auch, selbst wenn ich im weiteren Verlauf des Videos zum Beispiel hier bin, ganz leicht im Prinzip mit einem Mausklick angesprungen werden. Das bleibt an der Stelle stehen und ich kann lesen, was passiert ist. Also im Prinzip alles andere als eine Hexerei und für jeden Internetnutzer einfach zu bedienen.